Hallo ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einem Talk. Ja, aber irgendwie... Ich habe keinen irgendwie da. Hm. Mein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Joe herbei. Es hat geklappt. Wahnsinn. Grüß dich, mein guter. Hey. Tja, auch. Ich hoffe, ich habe dich gerade nicht vom Klo weggeholt oder sowas. Nee, irgendwie wie du sowas siehst, ich habe eine Hose Zaubern. an. Das ist selten der Fall, wenn ich <lacht> Videos aufnehme, aber äh, ich hatte das Gefühl, heute passiert irgendwas. Ja, Ja, ich habe ich hab mal Bock auf, auf so eine kleine Talkrunde und ich habe mir mal überlegt, die Switch, die ist ja wirklich eigentlich für uns Retro-Gamer wirklich gut geeignet, oder? Ist das so? Aber wieso eigentlich? Weil, weil mir ist irgendwie aufgefallen, ich habe so viele Retro-Style-Switch-Spiele irgendwie. Ist das so? Ja, aber... Ah. Warum eigentlich? Ne? Und äh, da du ja hier ausgewiesener Indie-Switch-Experte bist, kannst du ja. da bestimmt was ja. Sinnvolles dazu beitragen. Äh. Vornweg natürlich, Retro-Job kennt ihr wahrscheinlich die meisten, wie immer unten, Kanal ja. verlinkt. Ja. Bitte besuchen und auch abonnieren natürlich. Unbedingt, fehlt nämlich nicht mehr viel bis zu 500. Das dieses Jahr noch, äh, muss dieses Jahr noch klappen hier. Das kriegen wir oder? auf jeden Fall ja. hin, würde ich sagen, oder? Ja, ja, so. Ja. Nintendo Switch, meine aktuelle Lieblingskonsole. Ich habe zwar auch die PS4 Pro immer noch, spiele aber deutlich, deutlich mehr auf der Switch. Und für mich als Retro-Gamer ist die Switch mit Abstand die geilste Konsole für Retro-Gamer. Und warum das so ist? Ich greife einfach <lacht> mal hinter mich. Ich habe hier mal ungefähr die Hälfte der Switch-Sammlung vom ja, Panda aus Ihr seht es egal. Und was soll ich euch sagen? Windjammers, Pixel Art. The Messenger, Pixel Art. Bloodstain, Curse of the Moon, Pixel Art, Celeste, Pixel Art, Thimbleweed Park, Pixel Art, Owlboy, Pixel Art, Slain Back from Hell, Pixel Art, Moonlighter, Pixel Art, die komplette Sega Mega Drive Collection, da ist mehr Pixel Art drauf, als das Herz überhaupt vertragen kann. Und natürlich die Collection of Mana. Ihr seht, für jeden, der mit 16 Bit groß geworden ist, gibt es hier echt einiges zu holen. Und für die Leute unter uns, die auf dem Super Nintendo und auf dem Mega Drive schon so alles durchgezockt haben, was es da überhaupt durchzuzocken gibt, bietet die Switch als Plattform einfach unheimlich viel, um unsere alten Lieblingsgenres trotzdem noch weiterspielen zu können. Das auf jeden Fall. Ja. Für jedes Genre gibt es da neue Vertreter, die die alten Stärken aufleben lassen. Zum Beispiel, habe ich jetzt hier nicht physisch vorliegen, aber könnt ihr euch gerne das Review auf meinem Kanal zu so angucken. Blazing Chrome ist... Unverlinkt. Ja, Blazing Chrome ist original eine Fortsetzung vom Contra auf dem Mega Drive und nimmt alles mit, was das Game so geil gemacht hat, verändert nicht viel daran und gibt uns einfach mehr davon. Und das gibt es für jedes Genre für die Switch. Was sind denn deine so Lieblings-Pixel-Art-Games, Lieblings-Indie-Games auf der Switch, die dein Nostalgiegefühl so richtig äh, ansprechen? Ich würde sagen, durchaus einige. Also auf jeden Fall Thimbleweed Park, was so ein bisschen natürlich so eher in Richtung dieser guten alten Lucas arts Adventures ja, geht ja. und so weiter. Da habe ich mir ein Let's, Let's Play von einem Spiel. Kumpel angeguckt. Ich habe es selber ja. noch nicht gespielt, aber es ist fantastisch. Der Humor ist da, genau wie bei Day of ja. the Tentacle und so weiter. Das gute alte Scum-Interface ist unten drin. Eben. Richtig geil. Ich habe es mir jetzt auch gekauft, digital für die Switch. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Auch oh, Schämlich. Er hat natürlich noch äh, der Ron Gilbert mitgearbeitet. Quasi der Erfinder der Monkey Island Serie. Jesus fucking Christ. Und der hat natürlich wirklich die Ahnung. Ähm, auf jeden Fall super, super Klar. empfehlenswert. Klar. Aber auch Ganz äh, viele Anlehnen auch an X-Files, also Akte ja. X und so. Der Humor, die also man spielt im Prinzip eine Persiflage von Mulder und Scully und noch ein paar andere Figuren in dem Spiel, die sich immer abwechseln. Genau. Super Geschichte, super Humor. Schwer zu empfehlen. Auf jeden Fall. Und dann natürlich zum Beispiel auch noch die Mega Drive Collection. Ja. Wunderbar, weil ich bin ja nicht so dieser Sega-Kind von ja. damals. Ich hatte den Super Nintendo, ich hatte den Game Boy. Aber auch ich da sind auch wirklich äh, sehr bequem draufsteht. einige Klassiker auf jeden Fall drauf. Ja. Wunderbar. Also Golden X ist zum Beispiel drauf, was genau. also ich als Kind geliebt habe zum ja. Beispiel. Wir haben hier, ich lese jetzt nur mal die vor, die, die ich als Kind geil fand, oder die relativ selten sind, die man jetzt hierdurch aber spielen kann. Ja, zum Beispiel Alien Soldier. Kein billiges Spiel. Hier drauf. Super Game. Äh, Altered Beast ist natürlich ein alter Klassiker. Ja. Beyond Oasis in Deutschland. Eigentlich besser bekannt als Story of Thor. Ist ein relativ kurzes, aber wirklich, wirklich hübsches äh, Action-Adventure. Dann haben wir hier noch solche Sachen wie Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Im Prinzip Dr. Mario mehr oder weniger. Kann man auf jeden Fall machen. Golden Axe, Golden Axe 2 und 3. Gunstar-Heroes, Sidescrolling-Shooter, äh, Fantasy Star 2, 3 und 4 sind hier drauf. Ähm, die Streets of Rage-Titel, ToeJam Earl. Alles, was das Herz begehrt, auf der Mega Drive Collection. Ja. Also Wer wenig Geld hat und aber Bock hat auf Mega Drive-Spiele mhm. und eine Switch hat, Braucht nicht losrennen, sich einen Mega Drive kaufen, das nicht an seinen neuen Fernseher angeschlossen <lacht> oh Gott, und all oh Gott, den Gott, Scheiß. Ja. Ihr könnt das hier super drauf spielen und das unterstützt natürlich Safe Games und Online Multiplayer. Eben, wunderbare Sache. Ich habe noch nicht Online Multiplayer Mega Drive gespielt? Frage ich mich ehrlich gesagt auch gerade. Ich mal. würde sagen, ne, irgendwann mal eine Zusammen-, ja. äh, vielleicht ein Stream oder ähnliches, dann ja, äh, auf ja. deinem Kanal, logischerweise, ja, ja. also, war meine Internetleitung. Hör mal, fangen wir ja. damit gar nicht an. Ja, was ihr ja nicht wisst, der Panda wohnt hier echt schön, aber es ist der Arsch der Welt. <lacht> ja, Natur haben wir, ne? Also, ja, also ich sehe da draußen Mammuts und Hasen <lacht> und all so die, äh, Viehzeug im Wald, aber Alles. kein Internet. Leider nicht, ne? Aber hey, naja, Buschtrommeln reichen ja auch ja, eigentlich. Ne? Deswegen. Ja. Also <lacht> die Entfernung von mir zum Panda sind keine 90 Kilometer, aber ich habe fast zwei Stunden gebraucht, weil ja. es keine verdammte Autobahnverbindung gibt. Ja, also im Prinzip. Äh, von der, von der Lage her geht eigentlich, aber man muss halt erst auf die Autobahn kommen. deswegen... Ja, die ist in alle Richtungen 100 Kilometer. Aber egal, darum sind wir nicht Wollte hier. Wollte gerade sagen, aber wir schweifen mal wieder. Außerdem ab. ist das ja gelogen. Du hast mich ja gerade hier hergestürzt. <lacht> ja, äh, äh, äh, <lacht> tut mir <lacht> leid. Genau. <lacht> <lacht> als, ob <ich> <lacht> ja, äh, als ob ich schneiden würde. Ähm, äh. Ja, und natürlich zum Beispiel auch äh, Link's Awakening natürlich. Ja, äh, wunderbares Spiel, wobei das natürlich eher eine Art Remake ist, äh, ja. oder, oder ja, Remaster ist es ja nicht, also wirklich ein ja. Remake. Es ist ein richtiges Remake, das ist ausnahmsweise kein Pixel-Art, ja. aber es ist wunderschön. Eben. Hat halt einen super Stil, fühlt ja. sich einfach super an und ich habe das Gefühl, auch besonders Plattformer-Spiele sind als ja. Pixelart auch oft vertreten. Ja, also zum Beispiel Old Boy oder ja. The ja. Messenger zum Beispiel oder sogar halt so alte Castlevania-Anleihen wie Bloodstained Curse ja. of the Moon, was richtig dieses NES-Feeling ja. mit einfängt. Absolut, ist, ist super geiles Spiel. Wirklich herrlich. Also im Prinzip wird da schon viel gemacht und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, wenn ihr Switch Online das Abo abgeschlossen habt, könnt ihr ja NES und Super Nintendo Spiele spielen. Ja. Momentan, wo wir das jetzt aufnehmen, sind es leider nicht sehr viele, aber da ja, wird glaub, sich bestimmt noch was 21 tun. 21 Super Nintendo ja. und ein paar 40 NES Spiele, wobei bei den NES Spielen, also ich glaube, äh, Nemesis, nee, wie heißt es denn? Machen wir schnell, der Shooter. Äh, A-Type? Nee. nee, der andere, der NES Shooter. Ich stell mir den Namen nicht ein, verdammte Kacke. Mir ehrlich gesagt, auch nicht. Wir hätten mal recherchieren oh, ja, sollen. wir hätten mal recherchieren sollen. Ich guck gerade ob das ähm. schnell Das ist auch scheißegal. Der eine Shooter, der ja, ist da mindestens der. drei oder viermal Mal drauf. Mhm. Ähm, in irgendwelchen Sondervarianten, wo du dann unendlich Leben hast oder unverwundbar bist oder dir die Pickups, die, Pick die, die Power-Ups aussuchen kannst. <lacht> hier voll in der YouTube-Welt abgedreht. Wo du dir die Power-Ups aussuchen kannst. Legend, Legend of Zelda ist mehrfach da drauf. Das ja. bei den Super Nintendo-Titeln halt nicht. Aber das Geile ist, die... Die sind halt auch online-multiplayer-fähig. Yep. Haben wir ja selber schon gemacht. Ja. Wir hatten ja das Vergnügen, eine Runde Super-Tennis ja. und so weiter gegeneinander zu spielen. Hat Bock gemacht. Ja. Äh, auch wenn die Online-Verbindung von ja, sagen, nicht immer die geilste ist, aber wenn ist man ist natürlich zusammen ideal, vor der Konsole sitzt, ist das trotzdem eben. mehr als passabel. Eben. Also ich habe auch wirklich so das Gefühl, dass Nintendo allgemein ja. so ein bisschen uns älteren Retro-Spielern so ein bisschen ja. versucht Honig äh, ums Mal zu schmieren. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe ja die Retro-Gamer abonniert ja. und das regelmäßig eine zweiseitige Anzeige von Nintendo, selbst direkt direkt Retro-Spieler ansprechen am Motto, hey, Folgende Pixel-Art-Sachen haben wir mal wieder reinbekommen. Ist was vielleicht für dich, ja? Cool. Und das zeigt ja, finde ich, eindeutig, und das ist von Nintendo direkt, und das zeigt ja eindeutig, hey, das ist eine Marktgruppe, die können wir bedienen und ja. die hat auch die Kohle für den Scheiß zu kaufen. Also rauf da. Also Nintendo feiert sich da schon arg selber und na gut, wir als Retro-Spieler, Nostalgie behaftet, wir sind natürlich immer dankbar und springen natürlich auf diesen Zug ja. immer drauf. Wir haben ja ne? quasi keine Wahl. Bei Pixel Art bin ich immer direkt grundsätzlich ja. schon mal interessiert. Ja. Und wenn man jetzt nicht, wie der liebe Panda hier, auf physische Sachen unheimlich Wert legt, sondern wie meine Wenigkeit auch gerne digital zuschlägt, bietet der E-Store eine solche Vielfalt an Spielen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also einmal gibt es diese Arcade-Archive-Spiele, diese ACA-Collections, okay. da sind endlos viele Neo-Geo-Ports draus, sowas wie Rival Turf oder... Ist es Rival Turf? <lacht> Neo, nee, Neo Turf Masters, das meinte ich. Äh, dieses Golfspiel, das, das richtig geil ist. Es sind sämtliche King of Fighters, sämtliche Samurai Showdowns, einen ganzen Haufen Sidescrolling Beat'em Ups. Es gibt Shooter, es gibt alles Mögliche an alten Arcade-Klassikern. Und nicht nur das, es gibt so viele Indie-Games, die genau diese Nostalgie-Schiene ja. ansprechen. Es gibt zum Beispiel ein Spiel, das nennt sich Awesome P. Das sieht aus wie ein vierfarbig-grün-monochromes Gameboy-Spiel und funktioniert auch mit nur zwei Knöpfen. Ja, das huh. ist ein ultra harter Plattformer. Ja, gut, ist klar. <lacht> wo du quasi, also es ist ein Hindernisparcours mhm. und du stirbst und stirbst und stirbst und wirst aber so schnell an der gleichen Stelle wieder ausgespuckt, mhm. dass dir das eigentlich völlig egal ist. Hat man da ist Ein im, bisschen ähnlich wie Celeste. Haben wir da so ein bisschen äh, begrenzte Lebensanzahl oder kann man nee, das immer weiter spielen? Endlos. endlos. Ach, es das, geht einfach darum, das ist gut. Die, die, die Challenge zu bestehen ja. quasi. Also Awesome P habe ich, da gibt es eine Demo von, die habe ich mal angespielt. Da gibt es auch verschiedene Bildschirmmodifikatoren. Also du mhm. kannst das äh, in. Kristallklar, die anzeigen lassen oder mhm. natürlich auch in, in dieser gewölbten so Monitoransicht oh, mit Scanlines und so weiter. Also, auch da denken die Entwickler wirklich an die Leute, die das ja. Gefühl von damals haben wollen. Und da gibt es auf der Switch so, so viel von. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, wie vorhin schon: Blazing Chrome ist ein Kontra-Nachfolger. Es gibt äh, klassische JRPGs im Stile von, von äh, Final Fantasy äh, in, in einem coolen Setting in Pixel Art. Ähm, Jetzt fällt mir der Name gerade nicht an, ich habe es vorhin gesagt. Äh, Cosmic Star Heroin zum Beispiel. Es gibt äh, Fair Rune, das sieht so ein bisschen aus wie ein Zelda-Titel, spielt sich aber eher wie alte East titel hm. weil man quasi nur in den Gegner reinläuft mhm. und man zieht ihm das Leben das, ab. Ja. Und so weiter. Es gibt so, so viel. Und nicht nur für Leute der 16-Bit-Generation gibt es da was, sondern auf der Switch werden sogar Leute angesprochen, die mit dem N64 respektive der PS1 aufgewachsen okay. sind. Durch so geile 3D-Plattformer wie Super Lucky's Tale, was jetzt gerade erschienen ist, oder auch die Ukulele-Spiele, die ja quasi von Leuten mhm. gemacht wurden, die früher an Donkey Kong mhm. 64 oder Benjo Kazooie gearbeitet mhm. haben. Also, selbst diese Leute werden mit der Switch bedient. Ist das nicht geil? Und das finde ich auch geil, dass das wirklich. Auch wenn, wenn irgendwelche Serien nicht ja. mehr ja, bearbeitet werden, zumindest ja. offiziell, das sind trotzdem so inoffizielle, ne, wie zum Beispiel diese Kontra-Nachfolger ja. und ja. so weiter, dass es quasi in dem Geiste weitergeführt ja. wird und das ist einfach klasse, weil die natürlich auch sehen, hey, diese Retro-Leute, da gibt es viele, die spielen seit damals, die müssen mal, die wollen auch irgendwie mal was Neues ja. haben. Die wollen nicht das tausendste Open-World-Spiel haben, sondern die wollen dieses Erlebnis von, von gestern ja. in, in neu und bequem haben quasi. Absolut. Ja, oder auch, du hast es hier auch drin gehabt, die Collection of Mana zum Beispiel. Mhm. Es gibt einfach jetzt Sachen, die damals nie in den Westen gekommen sind, wie Secret of Mana ja. 2 oder Trials of Mana, wie es jetzt heißt. Ich halte es mal gerade hier vorne hin. Mhm. Äh, wovon auch noch ein richtiges Remake folgen wird am Anfang des Jahres. Mhm. Ich wollte äh, gerade was hochhalten, aber das war das Falsche. Ja, genau. Ich, ich, genau, ich glaub, du kommst genau. also äh, dieses Spiel auf meiner 2, es gibt natürlich Repos dafür, also ich habe ja. jetzt äh, als Modul mit, mit Verpackungen und so, es kam damals natürlich nicht offiziell raus, ähm, sowas gibt es natürlich auch schon, aber da haben wir es natürlich wesentlich günstiger und bequemer zu spielen ja. und ich meine, sowas so, so geht natürlich immer, ne? also ja. Und es ist offiziell und unterstützt nicht nur den Publisher, sondern auch den, den äh, Spielhersteller, also Eben. den Entwickler, äh, ist natürlich für uns auch immer eine super Sache, weil, wenn die pleite gehen entwickeln nicht keine Spiele ja. mehr für uns was ja auch noch schön ist ist gerade bei diesen Spielereien, die im Geiste fortgesetzt werden, sind ganz häufig Leute involviert, die an der ursprünglichen ja. Serie dabei gewesen sind. Ich kann mir japanischen Namen ja überhaupt nicht merken, <lacht> aber der Typ, der verantwortlich ist für Bloodstained Curse of the Moon, der hat damals an Castlevania ja. 3 mitgearbeitet, zum Beispiel. Oder wie gerade schon gesagt, die Leute, die Ukulele Yuka, die Yuka gemacht haben, ähm, die waren früher an, an Benjo Kazooie und Benjo und Tui beteiligt. Also, das ist bei denen dann auch Herzblut und das merkt man dann auch im fertigen Produkt. Eben anderer Titel, der jetzt gerade äh, noch rauskommt, der sogar noch für die Wii U eigentlich geplant war, ist Ahead of Time. Auch das ist so ein richtig schöner, oldschool, Mario 64-mäßiger 3D- jump and run plattformer Nicht mein Genre, aber ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen diese Spiele. Mhm. Hallo Katze. <lacht> ich bin gerade ein bisschen erschreckt. Ja, ey, hier äh, kommt gerade äh, die also, Kampfkatze rein genau. und will hören. es gibt sogar direkte Fortsetzungen zu Super Nintendo Spielen, wie beispielsweise jetzt das neue River City Girls, was mhm. rausgekommen ja. ist. Äh, ist ja im Prinzip eine Weiterführung der Kunio Kun-Reihe, die in Japan natürlich überall in aller Munde war und wo wir ein paar Teile unter anderem Namen, River City Ransom, auch in, mhm. im Westen gekriegt haben. Da ist ein neuer Teil rausgekommen. Oder The Ninja Saviors ist quasi ein Halb-Remake, Halb-Fortsetzung von vom Super Nintendo-Spiel The Ninja Warriors. Noch gar nicht so lange her. Auch mit Original der gleichen Pixelart wunderschön für die Switch umgesetzt. Ja. Und mein Super Nintendo-Kinderherz geht einfach, er blüht einfach auf, wenn ich mir anschaue, was man auf der Switch nicht alles geboten kriegt. Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass sie mit, mit Sachen wie New Super Mario Brothers Deluxe und so natürlich die, die klassischen ja, 2D-Hübschspielreihe auch noch fortgesetzt haben. Es gibt Sonic Mania, das beste Sonic-Spiel überhaupt und, und, und. Also die, die Possibilities sind quasi grenzenlos. Und jetzt fragen wir zwei uns natürlich, die wir beide einen Retro Gaming YouTube Kanal haben, warum unsere Switch Videos eigentlich nie so gut laufen wie die Retro Game Videos. Ja, immer wenn also guckt euch die Switch Videos an. Wir stecken da viel Herzblut rein. Die Switch ist eine geile Konsole und da kriegt ihr doch auch Retro Zeug, Leute. Guckt ja, euch das an. Das ist quasi neues Retro Zeug. Ja, was wollt ihr mehr. Yeah. Also das einzige Schade, was ich bei der ganzen Sache immer nur finde, ist, dass es halt so wenig physisch gibt. Weil ich bin ja so, so ein Anhänger von ja. ich möchte eine Packung haben und in der Hand haben. Ja. Ich glaube, da, da muss ich mein Denken mal etwas umstellen, vielleicht. weil ich glaube, da entgeht mir echt viel. Also, das was jetzt so wahr, alles ja. gesagt wird, das klingt schon alles verdammt interessant. Die Unterhaltung ich hatten wir auch schon ein paar Mal geführt, wo ja, ich weiß. Die <lacht> das <Spiel> empfohlen <lacht> habe, wo du gefragt hast, gibt es das physisch? <lacht> <lacht> ich gesagt, ob soweit, ich weiß nicht. Nö, nein, dann interessiert mich die ja. Sache. Panda, du, ver du verpasst da ein wirklich gutes Spiel. Ich glaube auch, ich glaube auch leider. Ja. Leider, leider <lacht> ist das so. Ja, aber äh, da muss man halt dann auf Versandhäuser auf, wie Limited Run Games zurückgreifen Leider, oder ja. Strictly Limited ja. und so. Die sind natürlich, also diese, diese, ich bin kein Freund von dieser künstlichen Limitierung, nee, in Anführungszeichen, werden. vor allem wenn es heißt, das kommt limitiert raus und drei Wochen später ist es offiziell im Handel. Das ist ja. jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Ja, das ist das, das letzte bei Strictly Limited mit, mit diesem Bud Spencer Spiel. Spiel äh, Slaps and Beans, ja. Genau, so, oh, oh, oh, ganz limitiert und ach ja, äh, zwei Wochen später kannst du auch auf Amazon ganz Ja, oder bestellen. hier Collection of Mana auch, konnte ich ja. ursprünglich nur im Square enix Shop ja. bestellen und eine Woche später auf Amazon, glaube ich, ja. Das ist natürlich nicht so schön. Da wird mit, dem, mit meiner Geldbörse quasi gespielt. Ja, aber ich aber bin ja eh inzwischen an dem Punkt angekommen, dass ich nicht alles physisch haben muss. Vor ja. allem, wenn ich es A, digital günstiger kriege und B, noch weiß, wenn ich es digital kaufe, für einen günstigeren Preis, kommt trotzdem mehr Geld von dem ganzen beim Entwickler an, als Eben. wenn ich es im Laden kaufe. Ja. Weil diese ganze... Einzelhandels, äh, Mehrwertsteuer, Gedönse, mhm. du musst die, die, die Gehälter von den Verkäufern und so weiter... Nach müssen produziert werden logischerweise. das kostet natürlich alles extra Geld und ist auch nicht gut für die Umwelt, <lacht> weil Plastik ja. ist halt Plastik. Ne? Aber was willst du machen? Auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir heute Plastik haben und nicht mehr Pappe. Wir wissen ja wie das aussieht mit den Preisen für Super Nintendo-OVPs. Ja. Nicht wahr? Das brauchen wir uns gar nicht mit den Dingern antun. Ja. Die kann man, sind gut haltbar, kann man sich schön ins Regal stellen, aber ja, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr digital auf jeden Fall. Das, ich Ab und zu kann zu nur empfehlen. Jetzt gerade aktuell, Children of Mortar kommt mhm. auch, kommt zwar auch physisch. Habe ich mir physisch bestellt, ja. ja ich habe es digital mir vor zwei Tagen gekauft. Ich liebe das Spiel, es ist großartig. Ich habe 21 Euro bezahlt, er wird 35 bezahlen, weil es physisch haben Na gut, ich denke mir natürlich immer, hey, wenn ich es nicht mehr haben will, kann ich es immer noch verkaufen. Das ist natürlich der Vorteil, dass man dann ja. insgesamt dann etwas günstiger kommt. Aber wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache, aber ich würde sagen, das ist das Thema für einen anderen Talk auf jeden genau. Fall. Ja, ich hoffe, wir konnten euch auf jeden Fall überzeugen. Die Switch ist ideal für Retro-Begeisterte. Es gibt eine Riesenauswahl. Nicht nur die ollen Kamellen, sondern auch die werden halt in dem Stil sinnvoll weitergeführt, ja. würde ich haben sagen. Wir so ein paar Sachen sogar noch gar nicht erwähnt, wie zum Beispiel die Street Fighter 30th Anniversary Collection. Also die Switch ist im Prinzip die geilste Plattform, ja. um unterwegs jemanden zu einer Runde Street Fighter rauszufordern, weil du kannst das Ding einfach hinstellen, gibst ihm einen Joy-Con, nimmst selber einen mhm. Joy-Con, dann kannst du Street Fighter spielen. Also wir mehr. Und ich mal mehr! Die, die SNK-Collection, glaube ich, habe ich auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Amazon-Wunschliste stehen. Ja, also da bin ich jetzt... Das, das war nicht so ist, toll. Nee, ich habe es so gesehen, so na, 30 Euro, ja, pack es mal da auf sind die Wunschliste halt SNK-Spiele drauf, die wir eigentlich kennen, ach sondern so. eher so noch ältere ach die, arcade ach so, Spiele, also okay, so. gut. Hundert, Hunderttausende Shooter und irgendwelche komischen Plattformen ah, okay, und so. Gut. Yeah. Aber, aber, aber hey, auch das wird Fans haben. Ne? Aber wie man sieht, Collections gibt es auch viele. Es gibt nicht ja. nur die Mega Drive Collections also es gibt halt viele. Eben Capcom weil auch die herstellt. Action Collection für Leute, die alte Beat'em Ups mögen zum Beispiel, ist auch richtig geil. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss vielleicht noch drei Empfehlungen von jedem ja. für Retro-Style-Games, die ja. man sich angucken sollte. Fangen wir ja. gerne an. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, die Meeratwife Collection. Denn äh, Old Boy würde ich jedem ans Herz Oldboy legen. Ist ist ein super, geil. super schöner. Ich glaube, das hat sogar einer alleine programmiert oder irgendwie sowas. War das ja, so es in der Entwicklung Zeit fünf, lang. sechs Jahre, glaube ja, ich, ja. irgendwie sowas. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Und dann würde ich sagen wirklich Thimbleweed Park. Wie gesagt, die physische Version, die ich habe, ist da eine Limited One Version. Das heißt, ihr kriegt die leider nicht mehr physisch. Ich glaube, bei Ebay, aber da zahlt man Preise. Die ist dann teuer, ja. ja ich ja. hatte dich nämlich auch schon mal gefragt, was ich denn tun müsste, damit du dich von deiner äh, Thimbleweed Park Version trennst. Obwohl, wenn du gerade da bist, nicht erst mit gleich einen Knüppel über dem Kopf haust. Und dann <lacht> Schnell weg. Weil wir haben ja beim Abendrücken festgestellt, dass ich dir körperlich längst nicht so überlegen bin, wie man vielleicht meinen könnte. Ich erinnere ich mich nicht daran, nee. Aber jedenfalls, äh, ja, jetzt habe ich meine drei schon ja, Also würde ich Ja, legen. Auf jeden Fall Bloodstained Curse of the Moon für die Leute von euch, die die alten Castlevania Games richtig geil fanden. Das Ding ist wirklich super. Dann als zweites, um da ein bisschen Variation reinzubringen, ähm die Street Fighter Collection muss ich glaube ich nicht empfehlen. Wer die nicht hat, der macht das, der macht sein Leben falsch meiner Meinung nach. Und zwar habe ich äh, Super Blood Hockey als Empfehlung von oh. euch. Für euch Leute, die mit das gut. Blades of Steel oh. aufgewachsen sind, werden mit Super Blood Hockey <lacht> auf jeden Fall ihren Spaß haben. Denn das heißt nicht, nur Super Hockey. Das klingt sonst, geil. Oh, das ja? klingt geil ja, ja. Ja. Und das ist auch nicht teuer. Das kostet äh, zwischen 7 und 10 Euro. Das ist ständig im Sale. Okay. Und als Drittes ich habe hab ein Review dafür gemacht, ich habe es in meinem Halloween-Special gezeigt. Viviette, 16-Bit-Adventure-Game, kein Kampf, viele Rätsel, super Story, unfassbar atmosphärisch. Absolute Empfehlung, Leute. Wer Pixel Art mag, sollte an diesen Spielen auf jeden Fall nicht vorbeikommen. Werde ich mir auf jeden Fall mal alles anschauen, das vor allem, dass allen, äh, das, ist. Viviette habe ich schon ein paar Mal mit dir geschimpft. Dass ja, du, dass ich weiß, ich weiß. Nur weil es das nicht physisch gibt. Ähm. Ja. Bevor wir uns jetzt gleich kloppen, <lacht> ich will sagen, danke, dass ihr hier reingeschaltet habt, auf jeden Fall. Ja. Ich könnte ja mal sagen, wie euch so ein bisschen dieses Format ähm, gefällt. Wir werden auf jeden Fall jetzt, äh, glaube ich, gleich noch ein paar weitere Themen aufnehmen. Ja, ja, ich bin äh, ja nicht umsonst hier heute. Wollte ne? ich gerade sagen, ne? Äh, wenn ich es nicht schon einmal hergezaubert habe, <lacht> kriegen wir das auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht getan habt, geht bei mir so vorbei und abonniert seinen Kanal auf jeden Fall. Ab geht's. Macht's gut. Retro-Draw out. Bye-bye.